Liebesgerüchte um Beatrice Egli, 33, und Florian Silbereisen, 39, gibt es viele. Doch nun wird die Schlagersängerin konkret. Beatrice Egli und Florian Silbereisen Beatrice Egli und Florian Silbereisen wären für viele ein Traumpaar. Doch entsprechende Berichte über die beiden sind nur erfunden. Schließlich sind die zwei die begehrtesten Singles in der Schlagerbranche. Und Florian war mit Helene Fischer schon einmal über zehn Jahre das inoffizielle Traumpaar des deutschen Schlagers. Viele sehnen sich nach solch einem weiteren Glamourpaar. Auch wenn die Wirklichkeit das nicht immer hergibt. Liebesschlagzeilen. Im Podcast, aber bitte mit Schlager, von Schlagerplanet Radio, spricht Beatrice Egli über die vielen Liebesgerüchte und Schlagzeilen um sie und Florian Silbereisen. Mittlerweile kann die Schlagersängerin darüber lachen und erzählt. Letztens war ich schwanger von Florian Silbereisen. Natürlich war Beatrice Egli nicht von Florian Silbereisen schwanger. Aber die an den Haaren herbeigezogenen Behauptungen amüsieren die Schweizerin. Auf die Frage, ob die Männer sich denn bei ihr noch Hoffnung machen können, antwortet Beatrice Egli überraschend uneindeutig. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja so schön. Vieldeutige Aussage. Heißt das, dass sich die Männer lieber nicht so viele Hoffnungen machen sollten? Gibt es vielleicht jemand Neuen? Gar einen Freund und Partner in ihrem Leben? Darüber schweigt sich Beatrice Egli aus. In dieser Woche hat die Sängerin übrigens eine Überraschung angekündigt. Aller Voraussicht nach erscheint am Freitag eine neue Single samt Video zu ihrem neuen Album »Alles, was du brauchst«, das am 27. August erscheinen wird. Beatrice Egli, doch kein Single? Beatrice Egli über ihre große Leidenschaft. Als Beatrice Egli zu Gast im Podcast, aber bitte mit Schlager, ist, spricht sie über eine ihrer liebsten Beschäftigungen, das Wandern am Morgen. Moderator Julian David zeigt sich verwundert, dass Beatrice Egli als Künstlerin freiwillig so früh aufsteht. Meist gehen viele ihrer Kollegen eher spät ins Bett und schlafen länger. Beatrice Egli verrät, ich liebe diese Ruhe morgens. Ich finde das ist das Schönste, wenn du ganz früh morgens auf den Berg gehst. Dann kannst du ab Mittags nur noch faul rumliegen. Deswegen mache ich das. Außerdem schöpft sie in der morgendlichen Ruhe neue Kraft und kommt hier zur Ruhe. Weiter erzählt sie, ab dem Zeitpunkt kannst du nur noch chillen und es ist morgens wirklich Magie. Das ist so eine Stille. So eine Reinheit, die da stattfindet. Da finde ich einfach meine Ruhe. Klar genieße ich aber auch die Momente mit meinen Freunden auf einen Berg zu laufen und da entstehen immer schöne Gespräche. Aber wandert sie alleine auf den Berg oder gibt es da vielleicht einen Mann an ihrer Seite? Ich gehe selten alleine auf den Berg. Im weiteren Verlauf des Podcasts wird sie gefragt, ob sich denn Männer noch Hoffnung machen können. Beatrice Egli grinst und antwortet, die Hoffnung stirbt zuletzt sagt man ja so schön. Aber ist sie denn nun alleine beim morgendlichen Wandern? Ich gehe selten alleine auf den Berg. Weil es schöner ist zu zweit, zu dritt, zu viert. Von daher ist es schon so. Ich genieße die Zeit auf den Bergen dann nicht nur alleine. Das kann man schon so rauslesen. Ob ihre Wanderpartner allerdings Freunde und Freundinnen sind oder doch ein neuer Partner verrät sie nicht. Aber über die Schlagzeilen jede Woche muss sie schon sehr lachen. Letztens war ich schwanger von Florian Silbereisen. Wir wünschen Beatrice Egli auf jeden Fall weiterhin viel Spaß beim Wandern, ob mit oder ohne Mann fürs Leben.